Was bitte sollen wir als Fluggäste eigentlich noch ertragen? Endlose Schlangen am Check-in, Koffer, die stundenlang nicht auftauchen, tausende Flüge gestrichen. Der Sommerurlaub entpuppt sich für viele Reisende als Vollkatastrophe. Denn eine ganze Branche versagt gerade. Klar, das System Luftfahrt muss flexibel hochgefahren werden. Ein Vorgeschmack auf den Sommer gab es ja schon zu Ostern. Jetzt sind es wieder fast so viele Flüge wie vor der Pandemie. Aber ich bin irgendwie doch erstaunt. Reisebeschränkungen fallen und alle wollen wieder in den Urlaub fliegen. Nur darauf sind Flughäfen, Airlines und Sicherheitskontrolleure nicht eingestellt. War das wirklich nicht vorhersehbar? Ernsthaft? Und so greifen jetzt drei Minister ans Steuer. Aber das macht es kein Stück besser. Einen konkreten Fahrplan nennen sie nicht. Nur so viel. Erst anwerben, dann ausbilden und hinzu kommt noch eine Sicherheitsüberprüfung. Allein die dauerte zuletzt Monate. All das soll nun schneller gehen, aber haben Sie schon mal einen Reisepass beim Amt heute bestellt und gleich mitbekommen? Das ist doch alles Augenwischerei, Aktionismus. Wohl frühestens nach den Sommerferien werden wir sehen, wie sich die Lage entspannt. Wobei, morgen beginnen Tarifgespräche. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Lohn für tausende Beschäftigte am Boden und in der Technik. Noch mehr Sprengkraft hat ein Streit zwischen Lufthansa und ihren Piloten. Da könnte sogar noch ein Streik drohen. Eine ganze Branche ist in heftige Turbulenzen geraten. Reisende brauchen diesen Sommer starke Nerven.